Zum einen gibt es gute Geister, die uns beschützen, sie helfen uns. Und es gibt böse Geister. Böse Geister, die einen Heim suchen. Sie können einen ziemlich krank machen. In meiner Familie sind über die Jahre und Generationen weg bereits sehr viele Bayans Schamanen gewesen. Was haben die Symptome zu bedeuten, die Ming gezeigt hat? Lass mich los! los! Ich weiß es nicht. Sie können vieles bedeuten. Sie ist einfach nicht. Und sie nimmt rein gar nichts davon auf, was ich sage. Ich habe keine Kraft mehr. Die Zeremonie wird sie retten. Nim wird dir sicher helfen. Ich weiß es.